Lilo zum 6. Dezember 2015. Wenn ihr das Video zum späteren Zeitpunkt seht, ist es gerade Dezember, das ist gleich Nikolausi quasi. Nein, also, ähm, nach der Uhr, ja, noch nicht ganz Nikolausi, aber bald. So, und weil Nikolausi, ich hatte versprochen, auf meiner Community, ne, Sobald meine neuen Zähne drin sind, ihr erinnert euch noch an das Video, äh, ja, da sah ich Jahresanfang 2015, ein es geht anders aus. Ne, neue Zähne sind drin, ja, die war teuer, da können wir am Ende nochmal das. Äh, war jetzt äh, quasi äh, Weihnachten vor der Tür steht, äh, für euch, ne? Also ich ja meine Versprechen, ja, manchmal. Ähm, Linux Wett. 2016, also das Jahreswechsel steht quasi schon vor der Tür. Ich äh, mache mal so ein Remake. Äh, es gab mal so ein Video, Onkel Bernd liest vor. Ne? Äh, wie sieht mein Schneuzer? Also ich sehe ja aus wie Adolf. Äh, gut, das liegt am Licht. Ja, vielleicht noch nicht mal auf Grün umstellen. Oder? Äh, ob der Adolf für Grün besser aussieht, weiß ich auch nicht. Jedenfalls geht es jetzt mit dem äh, linux -Welt, äh, Ich lese jetzt nur mal ein paar Überschriften vor und zitiere äh, dann frei. Äh, ich kann ja jetzt nicht das Copyright, ich kann ja jetzt nicht einfach so. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Linux und das schnöde Geld. Ne? Also da geht quasi schon los und am Ende des Videos sage ich nochmals was zum ganz schnöden, blöden Geld. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich wieder verschiedenste Distros auf der CD. Die CD ist nicht mehr drin, die habe ich schon drin denke, gehabt. Okay. Alles über. Also, 10 mal Linux ist drauf, ne? Alles so mit Ubuntu 15.10. Halt immer die aktuellsten Distros sind da so drauf. Sehr schön. Und da gibt es dann einzelne Berichte. Selbstbestimmt im Web zum Beispiel. Gut, was haben wir für Distros drauf? Ubuntu 15.10. Ubuntu Mate. Ne? Mate. Mate. Ne? Mate. Ne? Einer hat gesagt, das spricht man nicht Mate das spricht mir aus wie den T in ganz weit weg, ne? äh, Ubuntu Mate 1510. Mate heißt ja Freund, oder ich dachte immer, er ist Freund. Ja, hier wieder so eine Namenskomischheit. Ne? X-Ubuntu-Core 1510. Ne? Das ist nicht der Snappy-Core. Das hat damit nichts zu tun. Kommt er später. Äh, kommt vielleicht bei Ubuntu 1604, also der nächsten LTS, dass da der Snappy-Core drin Ubuntu-Core-Core Core heißt Kern, Das ist jetzt ein kleiner... Kern für X Ubuntu. Was haben wir noch drauf? Bodi Linux 3.1.0. Ich dachte, Bodi wäre mal so am Ende, aber ich, kann das sein, dass Samsung da die Finger drin hat. Ich weiß nicht. Also irgendwas mit Enlightenment. Samsung fördert auch Linux in bestimmten Bereichen. Zum Beispiel haben die ja Smart TVs. Ne? Ja, sowas hier, wo ihr vielleicht gerade guckt. Ne? Äh, und dann brauchen die auch einen Desktop. Ne? Und das äh, kostenlos ist halt Linux und dann fördern die halt auch so, ne? Enlightenment zum Beispiel. Ne? Und schon geht das wieder vorwärts und es ist dann vielleicht wieder in äh, Boli-Linux dann irgendwie so. Ne? Also es muss jetzt nicht so hundertprozentig, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt ja kommentieren. Das ist wieder richtig was ich für Blödsinn erzähle. Lubuntu so. 15.10, also alles mit 15.10, ne? das ist so eine Zwischenversion, wieder so eine Bastelversion. Ähm, ab 16 kommt dann wahrscheinlich der Snappy Core. Schauen wir mal, warten wir ab und sehen wir mal weiter. Vielleicht wollen wir dann lieber Ubuntu 1510 zurück, weil das Snappy Core dann noch nicht so funktioniert. Oder, oder, oder auch nicht. Gepartet Live. Na, Gepartet ist eigentlich ein Partionierungsprogramm. Jetzt hat man natürlich dann äh, ein ganzes Linux-System äh, gemacht, eigentlich nur zum Partitionieren. Das macht auch dann Sinn, wenn man zum Beispiel Windows benutzt und sucht ein kostenloses Partitionierungsprogramm und man muss es erst mal booten. Ne? Das kann ja nicht partitionieren. Ne? Während Windows läuft, partitionieren ist ein bisschen doof. Ja, angenommen man will die ganze Festplatte formatieren und Windows ist natürlich steht. was ich meine. System Rescue CD 460 ist drauf, X Slacko 3.1, also immer diverse Linux-Distros, für mich immer die bekanntesten, dann äh, kann man halt noch mal probieren. Ubuntu 15.10 ist ein Bericht drauf, ne? ja. dass das ziemlich unspektakulär ist. Also spektakulär ist das für alle diejenigen, die das neue Kernel haben wollen, 4. irgendwas, ähm, kann ja sein, dass ein Treiber ja nicht funktionierte und mit dem neuen Kern geht's, also da macht das dann schon Sinn da mal zu gucken, ne? ob das so geht Erster Schritt, also unter der Oberfläche tut sich nicht immer was, ne? aber die Benutzeroberfläche sieht gleich, aber das ist unspektakulär, unspektakulär ist relativ ähm, Außerdem sind viele Bugs gefixt dann, ne? zum Beispiel habe ich einen Bug gefixt in grafischen Benutzeroberfläche von UFW, also GUFW und die ist bei Ubuntu 15.10 schon drin, ne? also die Firewall, grafische Benutzeroberfläche, ne? die ist da schon fixt, aber in der 15.04er wahrscheinlich noch nicht, es sei denn, die sind gerade dabei, das in die offiziellen Repos äh, zu übernehmen. System D in der Praxis, System D ist das, äh, Ubuntu startet hoch, ne? und früher war das was anderes, und init, und äh, ja, Jetzt heißt es System D und da, da gibt es auch schon so grafische Nutzeroberflächen, wo man diesen Bootvorgang mal gucken kann, was da alles verbotet. Ja, nett. Wayland auf dem Desktop. Ja, das ist jetzt Wayland, lange nichts von gehört. Da mal Bericht, was da jetzt mit los ist und so eine schöne Übersichtsgrafik, was sich da tut. Neues im Linux Kernel 4.3. Das ist hier auch mal ein Bericht. Ne? Gut. Ubuntu 16.04 wird ein Nagetier. Nur. Ja, gut, hier ist der Name von Ubuntu 16.04 dann bereits mal gepostet. Könnt ihr auch im Internet nachlesen. Was haben wir noch? Firefox wechsel zu Chrome-Erweiterungen. Firefox? wechsel zu Chrome? Erweiterungen? Firefox wechselt zu Chrome? Chrome, oder Chrome? Da steht nicht Chromium. Ne? Firefox wechselt zu chrome Erweiterung, also Plugins oder wie. interessant. Ne? Also der steht immer so im klein was, äh, so ein bisschen Hintergrund. Deshalb gucke ich da aber manchmal jetzt gerne. Also ich kann es ja nicht vorlesen, sonst äh, kauft ja keiner mehr. Ja? Schnöde Mama, ne, Das stand ja ganz vor. Datenschutz und Cloud-Regeln. Ja, die Cloud- und Datenschutz. ein nettes Thema interessiert bestimmt viele. Das geht über mehrere Seiten. Zusammenarbeit im Web. Hm? Wie kann man das tun? Das geht auch über mehrere Seiten. Anonym im Internet, das interessiert dann vielleicht auch den einen oder anderen mal ganz anonym. Ja, Geht das überhaupt und wie und was und was für Programme gibt dafür? Gibt es extra Distros vielleicht dafür und Tails oder sowas? Ja, so. Browser-Synchronisierung mal auch ganz. Aktiv. Ja, das muss ja nicht immer gleich bis zum. Kernel geben, ne? da kann auch mal ganz praktischer Tipp sein, wie ne? synchronisiere ich einen Browser, den ich auf dem PC habe, mit einem anderen, ne? dass die ganzen Links gleich sind. Also, der eigene Kalender, ne? für Firmen vielleicht interessant, für die, die im Team arbeiten, der eigene Kalender, dass man da nicht irgendwie auf irgendwelche Office-Lösungen äh, angewiesen ist, ne? von Microsoft oder weiß Gott was, Passwörter verwalten, am besten auswendig lernen. Das bringt eh nichts. Oder Zettel schreiben, den Zettel gut verstecken. Fotoserver im Eigenbau. Foto -Server. Wer so viele Selfies macht, so wie ich. Also ich könnte jetzt einen Fotoserver, eigentlich eher ein Videoserver, aber das ist bei mir halt YouTube. Individuell angepasste Live-Systeme. Ja, Live-System ist eigentlich so ein CD oder USB-Stick, fährt hoch kann man normalerweise kaum was dran ändern, außer man macht es persistent, dass man ein bisschen was speichern kann, aber diese Live-Systeme kann man auch individuell anpassen, dass da zum Beispiel schon bestimmte Treiber mit dabei sind, dass man die nicht immer jedes Mal wieder eintippen muss, weil ein Live-System ist eigentlich nicht änderbar. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck. Ne? Gut, wenn jetzt mehrere Leute gleichzeitig den PC benutzen, die Gäste eines Hotels, und, und die sollen immer hochfahren. Und keiner soll was dann ändern. Ne? Das wäre dann zum Beispiel Anwendung ein Anwendungsfall für Live-System. Banking mit Ubuntu Live-System. Mhm. Banking. Ich gehe zur, zur Bank ne? zur Bank und dann überweise ich dort. Ne? Da gibt es so kleine Computer im Raum, Vorraum, da kann man aber überweisen. Ja, das ist zum Thema Home Banking bei mir. Ne? Da meinen die auch Computer da wieder drückt. Das Surfsystem Portois das ist auch wieder so die Richtung äh, Gastsystem, ne? und was ist Ubuntu-Mint live und individuell, apropos live, gerade wurde mein Mund geschossen, bin ich überhaupt noch online, nee, ich glaube das ist der Bildschirmschoner von Linux-Mint, ich muss mal an der Maus wackeln, ich, ich bin doch da, bin noch ganz bei mir gerade, muss mal öfter wackeln. Mint, Live und also Live-Systeme individuell anpassen, damit man was hat, das eigentlich statisch ist, aber so, wie man es halt haben will, in Zukunft statisch und nicht wie es fertig auf fertigen CDs statisch ist. Wenn das steht. Also, das eigene Reparatursystem, ne? gut, es gibt fertige Reparatursysteme, so gepartet oder ähnliche. Ne? System Rescue CDs und wenn man ein eigenes Reparatursystem, hat, kann man das selber, ne? Das geht alles so in die gleiche Richtung. Es muss nicht immer Raspberry sein, Alternativen zum raspberry Pi spreche ich auch. Raspberry, komische, komische, was ist das eigentlich für eine komische Frucht, ne, irgendwie Himbeere oder so, ne, Raspberry, Raspberry. Ja. Coole und schnelle Raspberry-Projekte, wer also so ein Ding hat, es geht hier über mehrere Seiten, Media Center mit USMC, USMC noch nie gehört. Das ist ja gut, dass man man hier noch nie gehört hat. Also, man braucht keinen Zeitung kaufen. Ja. Aufgepackte Platine. Mhm. P. Juice mobile Stromversorgung. Okay. Also das ist also ein bisschen Raspberry Pi. Geht so in Richtung. Kann man damit machen was Steuern oder so. Hi-Fi Berry. Darfunk Zentrale für Systeminfos. Das ist wieder ein anderes Themachen. Mehr Software für Ubuntu. Wahrscheinlich, äh, wenn einem das nicht reicht, was so ein Paket hören ist. Ähm, ich will jetzt nicht mehr drauf. Also ich will mit seiner kaufen. Aber ich, ich werde nicht gesponsert von der PC-Welt. Ich habe das seit äh, 90er Jahren im Abo und ich muss das selber erzählen. Entschuldigung. VHS, das ist für so alte Zausel wie ich, ne? wo wir bei den 90er Jahren sind. VHS-Aufnahmen, digitale. Ich weiß einer noch, was VHS ist. Das sind so Videokassetten, die haben wir noch daheim vielleicht liegen, weil man auf dem Geburtstag 1990 mit so einer alten VHS-Kamera aufgenommen hat oder auf Video einen Film aufgenommen hat und George Orwell 1984 oder so und will das jetzt unbedingt auf dem PC digitalisieren oder irgendwelche Heimvideos, wo die Mutti noch gelebt hat damals im Krieg und so. ja. Kann man auch nicht, ne, das sind so Hardware, was man so braucht. Ne, und dann mit Linux halt nicht, ne, mit Windows kann ja jeder. Identitätsprüfung unter Linux beim NPA. Mhm. Interessant. Wie soll ich? Steuer und Finanzen, Steuersoftware. Neue Software, alte Software, ist quasi mein Kanal, neue Software könnt ihr da nehmen. Ähm, schnelle DNS-Server, schnell leere, ein schneller DNS-Server. Der eigene wahrscheinlich, nehme ich mal sagen, Media Center Kodi XBMC im Netzwerk. Äh, offene ports finden und schließen. Ja, und ein Richtung Sicherheit wieder. Sehr schön. Tiny, Tiny RSS, ne? also diese RSS-Feeds. Delikater Desktop ähm, hoher Kontrast und so weiter. Hm, Desktop mit Walsh. Wie auch immer, KDE Plasma 6. Äh, KDE, hier das ist aber Linux Mint. So, äh, KDE, ich muss an der Maus backen, sonst bin ich wieder weg. Ja, ich bin gleich weg hier, also keine Angst, das geht nicht mehr. so. Android Visor KDE Plasma 5. XFCE-Fans, also Unity, also ein bisschen Desktop-Umgebungen, Rundumschlag. Unity ist das, was keiner gewollt hat. Jetzt haben wir es trotzdem. Konsolenkniffe, so Hardwarehilfen. ich denke, hier sind produktive Programme. GIMP, ja, sehr schön. Also imp, sehr gut. Gutes mal Malprogramm. Äh, Skizzen mit Draw.io, LibreOffice, ein paar Tipps zur LibreOffice, also Texte, Tabellen, Kalkulation. Chrome und Chromium, Browser, Videos, ja. Leserbriefe. So und jetzt ab wohl vor ist Linus wieder schön, ich habe mittlerweile, es ist ja jetzt äh, quasi Nikolaus, ne? Dann ist ja immer so ein bisschen Geschenke und so. Oh, und ich habe mir gedacht, nach so vielen Jahren, da könnte ich gute Geschenke, Freunde, brauchen. Ich habe natürlich eine neue Paypal-Adresse, wo ihr mir was überweisen könnt. Ähm, und hier beschließen wir ganz schnell dieses Video. Ich hoffe, ihr mit Koffen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Ihre Zähne waren teuer.